Kreativfunk. Kreativ Kreativ Kreativfunk. Kreativ Die Kreativhelden on Air. on Air. Hey zusammen, ihr seid hier bei einer neuen Folge vom Kreativfunk. Das junge Radio, produziert und gesendet aus dem JFC-Medienzentrum Köln. Ich bin Paula und auf mich werdet ihr in der nächsten Stunde nicht verzichten können. <lacht> nee, Spaß. Ich wollte nur eine gute Überleitung zu unserem heutigen Thema machen. Das ist nämlich Verzicht. Das Thema Verzichten passt ganz gut in diesen Lockdown-Light-November, oder? Wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen fällt so einiges weg. Cafés, Restaurants, Museen, Fitnessstudio und noch vieles mehr, woran ich jetzt wahrscheinlich gar nicht denke. Und Freunde treffen können wir momentan auch nicht wirklich. Wir müssen also auf eine Menge verzichten, was uns Freude macht. Ziemlich blöd, aber für ein paar Wochen zu ertragen. Mein Kollege Maurice hat sich mal in Köln auf der Straße umgehört und die Kölner und Kölnerinnen gefragt, worauf sie eigentlich so gar nicht verzichten können. Worauf ich nicht verzichten kann, äh, shoppen. Auf meine Alltagsmaske? <lacht> Nein, das ist ein Scherz. Auf die Einhaltung des Grundgesetzes. Auf meine Blumen. Dass ich spontan bin. Spontan kann ich nicht mehr sein und das finde ich äh, nicht in Ordnung. Ich? Ich kann immer gut verzichten. Ich kann immer gut verzichten. Auf schöne Klamotten, auf meine Großeltern. Auf meinen Lebensalltag, auf meinen Lebensstil, alles was ich habe. Wenn ich nicht raus darf, darauf kann ich nicht verzichten. Auf soziale Kontakte und halt Musik. Meine Freunde. Meine Freunde. Meine Freunde, meine Familie. Auf meine Familie. Freunde, Familie, soziale Handy. Kontakte, Handy. Handy. Handy. Mein Handy, ganz offensichtlich. Auf mein Handy. Auf mein Handy. Auf mein Handy. Bei mir ist es mein Handy und meine Kamera. Weil mein Handy habe ich dauernd, hier ist gerade auch in der Hand. Und meine Kamera ist, weil ich gerne Sachen fotografiere, so Natur oder Menschen, die man nicht so richtig im Alltag wahrnimmt. Ja, auf Nahrung wahrscheinlich. Auf Wasser, denke ich mal. Auf Lakritze. Ich bin irgendwie lakritzig. Ich konnte jeden Tag Lakritz essen. Auf Essen? Essen. Auf Essen. Auf Essen? Essen. <lacht> <lacht> auf Essen. Auf, Frauen. auf Fußball. Auf mein Auto. Animes gucken. Zigaretten. Auf Zigaretten. Auch wenn ich das gar nicht sagen wollte. <lacht> auf einen gesunden Bewegungsapparat. Auf alles kann man verzichten, wenn sein muss. <lacht> auf einen normalen Alltag. Im Moment muss man auch viel verzichten, da gewöhnt man sich dran. Ich kann auf alles verzichten eigentlich. Nur auf meinen Mann nicht. <lacht> Und auf meinen Hund auch nicht. Aber sonst ist das kein Problem. Kann ich das. Wenn es mich weiterbringt, auf jeden Fall. Kreativ Kreativfunk. Kreativfunk. Kreativfunk. In der Umfrage vorhin meinten viele Leute, dass sie auf ihr Smartphone nicht verzichten könnten. Das geht mir ehrlich gesagt genauso. Das merke ich vor allem, wenn ich mein Handy mal gerade nicht finden kann und dann richtig panisch danach suche, als würde mein Leben davon abhängen. Dann frage ich mich schon manchmal, ob das wirklich gesund ist. Muss das sein? Mir wird es auf jeden Fall nicht schaden, meinen Smartphone-Konsum mal etwas zu verringern. Dafür gibt es übrigens ziemlich viele Methoden. Eine, die ihr vielleicht noch nicht kennt, stellt euch jetzt mein Kollege Robert vor. Ironischerweise können uns unsere Handys selbst dabei helfen, auf sie zu verzichten. Zumindest ein Stück weit. Digital Wellbeing, Detox oder Balance – das Ganze hat viele Namen. Ich meine damit die Möglichkeit, den eigenen Smartphone-Konsum am Gerät selber einzusehen und auch selbst einzuschränken. Immer mehr aktuelle Handys bieten solche Funktionen in den Einstellungen an. Genau aufgeteilt nach Apps lässt sich die Bildschirmzeit der letzten Tage einsehen und ich bin erschrocken. Heute schon 5 Stunden am Handy? Es ist doch gerade mal Nachmittag. Genau dafür gibt es diverse Konzentrationsmodi, in denen vom User selbst festgelegte Apps über bestimmte Zeiträume deaktiviert bleiben und mich so weniger ablenken sollen. Klingt ja ganz schön, aber wenn ich das Handy eh in die Hand nehme, kann ich das ja einfach umgehen. In diesem Fall hilft wohl nur noch die extreme Lösung. Komplette Bildschirmauszeit. Ich kann selbst eine Zeitspanne festlegen, in denen mein Smartphone beinahe vollständig deaktiviert ist. Beim ersten Ausprobieren waren mich mehrere Nachfragen, ob ich diesen Modus denn tatsächlich aktivieren möchte. Dann startet ein dreisekündiger Countdown. Diese letzte Chance zum Abbrechen lasse ich verstreichen, womit mein Handy in einen 30-minütigen Mittagsschlaf verfällt, aus dem ich es nicht wecken kann. Ja, tatsächlich gar nicht. Nur Notrufe funktionieren jetzt noch. Keine Möglichkeit, die Sperre zu umgehen. Die verbleibende Zeit wird groß auf dem Display angezeigt. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als tatsächlich mal eine Auszeit vom alltäglichen Begleiter zu nehmen. Ob diese selbst auferlegten Zwangspausen tatsächlich dabei helfen, besser auf Smartphone verzichten zu können, ich bezweifle es ehrlich gesagt. Nach Ablauf der Zeit werde ich mit einem digitalen Orden belohnt, den ich mit meinen Freunden teilen kann. Ich habe 30 Minuten auf mein Handy verzichtet, nicht unbedingt etwas mit dem ich prahlen würde ehrlich gesagt. Dennoch finde ich die Grundidee interessant. Allein die verschiedenen Diagramme, durch die der minutengenaue Konsum diverser Apps ersichtlich wird, sind für viele vermutlich eine große Überraschung. Deshalb einfach mal ausprobieren und schauen, wie lange ihr durchhaltet. Also ich werde die Funktion von Digital Detox auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich meine, versuchen kann man es ja mal. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit einem Song, den ich auf der Musiksuche zum Thema Verzicht gefunden habe: Surrender von Walk the Moon. Wie ich zu Beginn der Sendung schon meinte, zwingt uns vor allem Corona zurzeit zu Verzicht. Besonders hart ist es für die Menschen, die in der Kultur- und Gastronomiebranche arbeiten. Meine Kollegin Amy wollte wissen, wie die Stimmung bei den Betroffenen ist. Sie hat sich mit Florian, dem Betreiber eines Cafés, getroffen und mit Ben, der jahrelang in der Gastronomie gearbeitet hat und vorübergehend arbeitslos ist. Und schon wieder sind Restaurants, Cafés und Bars unmittelbar von den Corona-Maßnahmen betroffen. Im November liegt die Branche auf Eis. Florian, Betreiber eines Cafés in Köln, hat anfangs wenigstens noch versucht, To-Go zu verkaufen. Doch auch hier gab es Probleme. Gerade ist aber sehr unklar, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob man dann berechtigt ist die für die Förderung des Bundes. Also alles sehr unklar. Niemand kann einen Fragen beantworten. Deshalb fühlt man sich gerade nicht so gut. Die Unsicherheit durch fehlende Informationen kriegt auch Ben zu spüren. Ben arbeitet in der Gastro-Szene bereits seit acht Jahren. Jetzt ist er frischer Student und bekommt deshalb kein Kurzarbeitergeld mehr. Ich wollte wissen, wie sehr er von der Schließung betroffen ist. Naja, insofern, als dass ich für diesen Monat keinen Job mehr habe und mir nicht so ganz sicher bin, wie ich nächsten Monat meine Miete bezahlen soll. Ich bin heute den ganzen Tag im Internet unterwegs gewesen und habe geguckt, wo ich äh, eventuell Geld herbekomme. Ich habe gehört, es gibt sowas wie eine einmalige Ausgleichszahlung, die man nicht zurückzahlen muss für Studenten, die ist allerdings sehr schwer zu finden und ich wünschte mir, dass das irgendwie einfacher kommuniziert wird. Die Schwierigkeiten, das Wirrwarr an Regeln und Hilfen kann frustrieren. Da stellt sich die Frage, wie viel Verständnis für die Corona Maßnahmen herrschen. Florian sagt dazu: Also ich sehen natürlich die no Notwendigkeit des Handelns. Auf der anderen Seite hat man natürlich das Gefühl, dass wir natürlich ein bisschen enttäuscht sind, weil wir den Eindruck haben, dass bei uns, da wir ja äh, alle, alle Vorgaben und Hygienevorschriften und Abstandsregelungen befolgt haben, dass man eigentlich den Eindruck hat, dass bei uns eigentlich jetzt im, im Gastrobereich oder im öffentlichen Bereich die Ansteckungsgefahr eigentlich wesentlich niedriger ist als äh, im privaten Bereich. Ja, deshalb fühlt man sich natürlich jetzt im ersten Moment irgendwie ungerecht behandelt. Aber natürlich aufs große ganze Bild gesehen, verstehe ich natürlich, dass Maßnahmen passieren müssen. Also wenn, wenn einem jetzt der Staat über die Zeit hilft, kann man sich auch eigentlich nicht wirklich beschweren. Es fehlt eine Differenzierung. Das hätte sich auch Florian für sein Café gewünscht. Es ist ihm zum Beispiel nicht klar, warum Friseure offen haben dürfen, wo Menschen sich auch nahe kommen. Auch Ben teilt diese Ansicht. Ich bin auch kein Experte. Ich weiß nicht unbedingt, wie man es besser macht und was richtig ist. Aber dass der Einzelhandel aufbleibt und die Gastro zumacht, finde ich ehrlich gesagt albern. Dass es Corona-Maßnahmen geben muss, steht außer Frage. Laut Deutschlandfunk denken auch 80 Prozent der Deutschen, dass die Pandemie nur mit neuen Regeln in den Griff zu bekommen ist. Aber 57 Prozent lehnen die Schließung der Restaurants ab. Die Maßnahmen scheinen etwas willkürlich. Die betroffenen Menschen sind auf sich allein gestellt, auch wie es zukünftig weitergehen soll. Ja, wir sind auf alles gerade gefasst. Also man muss jetzt natürlich mal abwarten, was in zwei, drei Wochen ist. Dann wird man ja sehen können, ob es irgendeine Veränderung gibt im Infektionsgeschehen. Aber wenn es jetzt, sagen wir mal, verlängert wird in den Dezember, würde mich das nicht überraschen. Das würde das ausbedeuten. Ich denke, das geht wahrscheinlich den meisten Gastronomien so. Ja, die Branche braucht auf jeden Fall Unterstützung vom Staat, aber auch wir können helfen. Abstand halten, Maske tragen, die vor allem richtig tragen, regelmäßig die Hände waschen und natürlich Kontakte reduzieren. Apropos Kontakte reduzieren, was macht das eigentlich genau mit uns Menschen? Nach der Pause hören wir mal, was uns ein Fachmann der Psychologie dazu erklären kann. Bis gleich. Kreativfunk. Die Kreativhelden on air. Willkommen zurück zum Kreativfunk. Schön, dass ihr noch dabei seid und noch nicht auf die Sendung verzichtet habt. Ja, auch dieser Witz ist nicht besser geworden. Naja, hier geht es immer noch um das Thema Verzicht. Um uns zu schützen, müssen wir in diesen Zeiten auf Kontakt zu anderen Menschen verzichten. Wie wirkt sich das eigentlich auf unsere Psyche aus? Unser Redaktionsmitglied Maurice hat dazu meine Experten befragt. Jörg Fengler war viele Jahre lang Professor für klinische und pädagogische Psychologie an der Universität zu Köln und ist auch heute noch in der Praxis und Forschung tätig. Es ist zweifellos, dass der Mensch auf soziale Kontakte angewiesen ist. Aber wie viel davon braucht man eigentlich und ab wann wird es kritisch? Professor Dr. Fengler meint: Die Bandbreite sozusagen der Kontaktwünsche variiert zwischen ständig unter Menschen sich aufhalten und mit Menschen ständig im Smartphone und mit Mails in Kontakt zu, beschäftigt zu sein. Und es gibt aber auch die andere Variante für im gesunden Bereich, weitreichender Rückzug, wenige Kontakte, kaum ein Gruß auf dem Flur. Und kritisch ist das nicht per se, sondern kritisch wird es dann, wenn die Kontaktwünsche und die Kontaktmöglichkeiten weit auseinanderklaffen. Dann wird sich besonders schnell ein Gefühl von vollständiger Ohnmacht einstellen. Und das allerdings denke ich auch in allen Alterskohorten. Und auf soziale Kontakte zu verzichten, halte ich für ein Gesundheitsrisiko auf körperlicher und auch auf seelischer Ebene. Soziale Kontakte sind also äußerst wichtig. Die aktuellen Kontaktbeschränkungen, Schließungen und Absagen Minimieren allerdings genau diese Kontaktmöglichkeiten. Welche langfristigen Folgen daraus resultieren können, erklärt der Experte. Also es wird natürlich dann immer auch mehrere Subgruppen in der Bevölkerung geben. Und ich nehme jetzt mal den Worst Case. Also im schlimmsten Fall kann ich mir durchaus vorstellen, dass nennenswerte Teile der Bevölkerung überwiegend mit Trauer, Unruhe, Verwirrung, Langeweile, Unsicherheit Vorwürfen gelähmt und dann eben feindselig und rachsüchtig reagieren, in der Nähe von Depression und Aggression, aber eben in der Nähe, es steht mir ja nicht zu, Ferndiagnosen zu machen, das wird sicher ein gesund, seelisches Gesundheitsrisiko sein. Die aktuelle Situation ist dementsprechend für viele Menschen belastend. Möglicherweise bringt dies bei einigen negative Konsequenzen für die psychische Gesundheit mit sich. Aber wie können wir denn alle am besten mit der aktuellen Situation umgehen, damit genau das nicht passiert? Man darf sich dann nicht leben lassen, sondern sagen, gut, was kann ich? Und das mache ich dann. Und was kann ich? Gegenwärtig nicht. Aber mit dem muss ich jetzt auch nicht hadern und wüten und anderen Vorwürfe machen, sondern sagen, das ist zurzeit, das ist in der Psychologie dann manchmal so etwas amüsiert mit dem Begriff verbunden worden. Shit happens. Also niemand hat uns versprochen, dass unser Leben glatt und linear und ohne Widersprüche und ohne Krisen verläuft. Aber wenn wir uns zu sehr mit der Krise befassen, dann reicht das nicht. Es muss ergänzend auch die eigene Initiative ergriffen werden. Es ist also nicht ratsam, die aktuelle belastende Situation einfach passiv hinzunehmen, sondern es ist erforderlich, aktiv zu werden. Der Experte gibt Tipps, was wir konkret tun können. Personen anrufen, die in der Vergangenheit mal eine wichtige Rolle im eigenen Leben gespielt haben, wie Mitschüler oder frühere Mitstudierende oder frühere Kolleginnen und Kollegen. Oder den Bezug zu den Nachbarn im gemeinsamen Haus zu aktivieren und sich wechselseitig Unterstützung anzubieten. Oder auch Dinge aufräumen, die lange liegen geblieben sind. Das wäre sozusagen ganz niedrigschwellig. Oder Sport. Und Sport ist aber auch in der eigenen Wohnung möglich. Dazu braucht es keinen Wald. Und auch kein Sport- und Fitnessstudio, das kann im kleinsten Zimmer auch gemacht werden. weil Sport heißt auch den eigenen Körper mit Körperübungen einfach aktivieren und herausfordern. Jetzt kann man leicht denken, dass all die Beschränkungen und der Verzicht ausschließlich negative Dinge hervorbringen. Aber es gibt doch immer zwei Seiten der Medaille. Professor Dr. Fengler nennt zu guter Letzt vier Chancen, die sich aus der aktuellen Situation auftun die erhöhte Nachbarschaftshilfe, also dass da auch vielleicht wieder entdeckt wird. Die Nachbarn, die können mir, wenn ich in Not gerate, helfen und sie werden es auch tun. Und ich entwickle aber auch eine Hilfsbereitschaft und betrachte die Nachbarn jetzt auch mehr als nahe Nachbarn und nicht nur als die, denen wir im Flur begegnen. Als zweites könnte ich mir vorstellen, dass die Krise dazu führt, dass viele Menschen ihr bisheriges Konsumverhalten auch reflektieren. Also jetzt nur, nicht nur durch Aussortieren von Büchern und CDs und Kleidung, sondern sagen, ja, brauche ich das alles, was sich da jetzt angehäuft hat in dieser Menge noch? Das könnte eine radikale Selbstreflexion über die Form des zukünftigen Konsumierens mit sich bringen. Drittens denke ich, gibt es die Chance, dass die Familie wieder mehr zusammenrückt. Also auch über Entfernung kann ja die familiäre Vernetzung erhalten bleiben. Auch die wechselseitige Information, eine Familien-WhatsApp-Gruppe und ähnliches. Und als viertes denke ich, dass diese Krise kann noch einmal eine Selbstbesinnung mitbringen, nämlich also den intensiven Blick auf das eigene Leben. Was ist für mich wichtig? Was macht mich im Kern aus? Wovon kann ich mich verabschieden? Worauf kann ich verzichten? Und was sind aber die Dinge, die ich in leicht abgewandelter Form mir bewahren will, weil sie sehr zu mir gehören. Also Nachbarschaftshilfe, reflektiertes Konsumverhalten, Familienzusammenhalt und Eigenreflexion. Ich würde sagen, das sind sehr schöne und positive Effekte dieser Krise. Das muss man ja auch mal sagen. Was mir auch mal aufgefallen ist, also seit Ausbruch der Pandemie, sind diese zu verschenken Boxen, die vor den Häusern stehen. Da legen Leute alles mögliche aussortierte Zeug rein. Bücher, CDs, Lichterketten. Ich habe da sogar auch schon das ein oder andere mitgenommen. Irgendwie kann ich da nicht widerstehen, obwohl ich davon nie was wirklich brauche. Aber viele Menschen merken, dass sie auf einiges verzichten können und mit weniger glücklich sind. Das ist eine Trendbewegung namens Minimalismus. Mein Kollege David hat sich dazu mal ein paar Gedanken gemacht. Minimalisten beschränken sich bewusst auf ein Minimum, eben auf das Nötigste in ihrem Leben. Das bedeutet meistens, dass sie wenige Dinge besitzen, zum Beispiel wenige Möbel, Kleidungsstücke oder Wertgegenstände haben. Minimalisten sehen in diesem reduzierten Lebensstil innere Erfüllung und ein selbstbestimmteres, weniger stressiges Leben. Von Facebook-Mitgründer Mark Zuckerberg weiß man zum Beispiel, dass er sehr häufig exakt das gleiche Outfit trägt, um mehr Zeit für Wichtigeres zu haben. Und auch apple mit Gunnar Steve Jobs war für sein immer gleiches Rollkragenpullover-Outfit bekannt und dafür, dass er zu Hause nicht viele Möbel hatte. Egal, ob man jetzt nur das Nötigste an Kleidung hat oder weniger Wertgegenstände insgesamt besitzt, man soll dadurch bewusster leben und einzelne Dinge wieder mehr wertschätzen. Eine eindeutige Definition zur Minimalismusbewegung findet man übrigens nicht. Es gibt keine klaren Grenzen, ab wann jemand minimalistisch lebt. Jemand, der sich diesmal nur ein Auto anstatt zwei gekauft hat, ist wahrscheinlich aber eher kein Minimalist. Es geht aber auch nicht darum, überhaupt nichts mehr zu kaufen und zu besitzen. Natürlich darf man sich etwas kaufen, nur sollte man das alles eben ein bisschen reflektierter machen. Die minimalistische Lebensweise ist sicherlich nicht für jede Person etwas. Und klar ist, dass auch nicht für alle gilt, je weniger Besitz, desto glücklicher. Es geht nämlich nicht um einen Wettbewerb, wer jetzt am extremsten ist. Es geht eher darum, sich selbst mal zu hinterfragen, ob es schon wieder ein neues Shirt, ein paar Schuhe oder ein neues Handy sein muss oder ob man sich vielleicht sogar befreiter und energievoller fühlt, wenn man sich weniger Gedanken um so etwas machen muss. Probiert es einfach mal aus und guckt, ob es euch nicht gut tut, hier und da etwas minimalistischer zu leben. Das schont dann auch nicht nur den eigenen Kontostand, sondern auch die Umwelt. Puh, okay, für mich klingt Minimalismus auch so ein bisschen nach einem Problem von reichen Ländern. Also irgendwie ein Luxusproblem, verursacht durch Reizüberflutung und Konsum. Aber okay, auf der anderen Seite schadet es auch wirklich nicht, an manche Dinge ein bisschen minimalistischer heranzugehen und dann Zeit für Wichtigeres zu haben. Jetzt sind wir leider schon am Ende unserer heutigen Ausgabe des Kreativfunk angekommen. Die nächste Sendung gibt es wieder in einem Monat, nämlich am 20. Dezember. Da könnt ihr euch auf spannende Beiträge zum Thema Vorliebe freuen. Wenn euch das noch nicht reicht, findet ihr natürlich auf YouTube und Instagram unter Kreativhelden noch mehr Inhalte. Der Kreativfunk ist ein Projekt der Kreativhelden und wird von der Aktion Mensch gefördert. Mein Name ist Paula und ich verabschiede mich. Bis bald und macht's gut. Kreativfunk. Kreativfunk. Die Kreativhelden on Air.